Genau. Den Gong nochmal, bitte. Und hier ist noch Wie heißt er nochmal? <lacht> <lacht> wie heißt er nochmal? Was? Der, er, er, hier Arik. ist der Arik. Aha, Arik ist auch da, ja. Ja, Arik ist auch da. Arik, ah ja, okay, genau. Ist er zugekommen, jetzt fehlt noch Golo Ja, der Godo? kommt wahrscheinlich ein bisschen später. Ah, okay. Ähm. Ja, dann können wir ja schon mal anfangen heute, ne? Ähm, äh, Andreas kommt nicht. Ja, der, ja, der ist krank. Krank. Oder? Genau, Andreas kommt nicht, weil Andreas extrem krank, oder er ist erkrankt, er ist krank, ja. Okay, ja ja, genau, der hat schwere Grippe, hat er gesagt, Genau, gell? Genau, und er kann gar nicht sprechen und der kann wirklich, äh. und er ist so kurz vor einer Lungenentzündung oder so, wenn man das überhaupt hier so da sagen darf. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr krank. Ja. Ich habe das ja. gehabt äh, Ende August bis Mitte September, bis äh, Anfang Oktober und ja. ich dachte auch, dass ich äh, Lungenentzündung habe. Nein, weißt wenn du, das, wenn das einen erwischt, also vor allem, ich glaube, so, wenn die älter sind, oder? Die, die ja. sind auch die Immun, äh, äh, Immunschwäche wird schwächer. So Immun ja. Sch ja. ja. ist, ist immer so stark, ja. ja, ja. ja. Und äh, nein, es ist es ist schlimm, und da kannst du nicht lesen, kannst nicht einmal Fernsehen, schauen, also gar nicht. nicht. Das ja. ist wie ein Tod und dann der Arzt sagt ja Geduld und nicht. Also. Ja, und wenn es so schleppt, ist es auch gefährlich, das geht ja. aufs Herz dann. Ja, ja. Muss man schon aufpassen, genau. Jetzt ja. weiß ich nicht, jetzt sehe ich hier nur diese, diese, diese äh, Comic, äh, also mit dem äh, Basecap und so. Muss ich da auf das Mikro draufdrücken, dass ich den, den ähm, wie ich heißt da? Nein, nein, das heißt, Arik hat das Mikrofon abgestellt. Arik, ja. ah ja. ja. ja. Weil, äh, jeder kann das für sich selber an in seinem, in seinem ja, Bildschirm regeln. Abstellen. Und jetzt bin ich auch im Kreis. Genau. Ah, okay. Ja. Jeder ja. Kann, kann das für sich, also das Mikrofon abstellen oder die Kamera abstellen, das kann jeder für sich regeln und auch äh, unternehmen zwischendurch. Also ich könnte jetzt auch hier meine Kamera abstellen. Ja, da bin ich die Wachsfigur. Ja. Okay. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, klar. Und, ich, und ich kann auch den Ton abstellen. So, äh, Birgit, äh, ich ja. habe eine Frage zu der Agenda. Ja. Ähm, ich wollte da, ich habe sie äh, angeklickt, sie ist ganz wunderbar und dann wollte ich es ergänzen. Ja. Bei äh, meinem Namen war ich mit Webseite und so, aber das funktioniert nicht. Wie geht das? Wie tut man das? Äh, wie tut man Sachen einfügen in der Agenda? oder? oder ähm, hast du ein Google-Konto? Hast du ein Google-Konto? Oh, keine Ahnung, da bin ich überfragt. Ja, muss da, das ist ein bisschen tricky. Du musst dafür ein Google-Konto angelegt haben, sonst okay. äh, kannst du da nicht drin arbeiten. Ich glaube schon. Weil er hat das, glaube ich, auf Google gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das noch gar nicht aufgerufen, wieder, was da drauf steht. Also Molly, ich hab das an. Also, ich könnte dort schreiben, aber es hat nicht gespeichert, weißt Ah ja, das ist ja blöd. Ja. Genau, ich bin nicht so ein Google-Fan, also ich bin, äh, was heißt Google-Fan? Ich kenne mich da auch nicht so gut damit aus, ich, ich weiß nur, ich bei mir geht das schön. irgendwie um Ich so Doch, ich habe ich ich hab Google-Konto, sehe ich, weißt du? Müsste es eigentlich funktionieren? Birgit, jetzt bist du wieder im Kreis, ganz klein. Ich will dich aber groß haben und, und die, die Anordnung kann ich die nicht hier ein bisschen bestimmen? Geht es nicht? Klar, nein, ich glaube, das macht Skype automatisch. Ah, okay. Weil jetzt bist du wieder im Kreis hier drin. Ich? Ja, du, äh, die Birgit ist jetzt hier im Kreis drin. Jetzt ist sie wieder da. Alles klar. Jetzt ist sie wieder da. Gut. Ja, und ich glaube, es, hängt auch, damit daran, ja, es hängt auch Es hängt auch davon ab. Äh, wer spricht und wie er spricht und oh, ja. wie laut und wie dominant und so. Das äh, ist ja so ein Programm, was dahinter ist, das, das schiebt dann die Bilder nach vorne. Okay, ja. okay. gut. Ja, hier ist... Äh, oh. Ja, da gibt es noch dieses, hier oben rechts gibt es noch dieses Freigeben. Also, ich war jetzt überhaupt nicht mehr in dem Programm drin, äh, vom Andreas, also die, äh, diesen Agendaplaner. Ach so. Oi. Ah, ja. Hallo. Hallo. Hi, wie geht's? Hi, gut. Super. Wollen wir einen Countdown machen? Ja, noch einen. Wir haben schon einen, einen haben wir schon gemacht. Hat Drei. Ja, Max, du doch. Zwei, wir, zusammen, wir zusammen. Eins. Kunsttag! <lacht> sind wir? zu sind jetzt, was? Ja. Ja. Wo zu wir? Wo ist auch dann Ja, genau. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? redet ja. <lacht> Wir, aber vielleicht kann das. Ähm, diese technische Frage ist ja irgendwie hat ist gerade aufgetreten, ja. weißt du mit dem Google-Dokument? Ah, der Agendamacher? Ja. Oh, der agenda Agendamacher ich muss eigentlich. Ich weiß nicht. es nicht. Also ich habe ja ein sehr gutes Gedächtnis, deswegen mache ich so Sachen. Aber ich habe einmal angeklickt und es ging. Ja schon, ja. aber ich wollte, es, ich wollte es ergänzen, weißt du, dort wo die Links sind und so. Und dann habe ich meine zwei Links dazu geschrieben. Also es ist es, es ist erschienen, aber, nachher, aber es hat nicht gespeichert. Es nicht ist gespeichert? gespeichert? Nein, nein. Ah. Hast du speichern gedrückt? Kann man das währenddessen? Ich meine total... Genau, kann man irgendwie Freigeben drücken. Aber ich dachte immer, das macht man über dieses Freigeben. Also generell musst du da Andi fragen, wenn er wieder gesund ist. Ja, ja. Aber ich glaube auch, was, wahrscheinlich hast du irgendwas nicht geklickt oder irgendwas nicht getan. Ich würde es auch einfach nochmal probieren. Oder? Ja, ich liebe Also das okay. geht es auf jeden Fall in, äh, in diesem Chat hier. Oder? Da wurde äh, Andreas diesen ja. Agenda machen. Ja, genau, genau, genau. Okay, okay. also muss man immer wieder zurückscrollen und dann, ja. äh, dann geht es. Mhm. Oder kann es das sein, dass der Andreas das vielleicht freigeben muss? Das glaube ich nicht, das hat es ja schon alles freigegeben. Das ist nicht freigegeben. Ah. Weil du kannst es dann anschauen, also aufmachen, machen kannst anschauen und scheinbar auch reinschreiben, Hanni. Aber ja. dann habe ich realisiert, wo ich es zweites Mal abgerufen habe, dass es nicht gespeichert wurde. Mhm. Mhm. Oder okay. muss ich es nochmals anschauen? Ah, warte mal, wie bringe ich jetzt die Agenda? Ah, der unterhaltung. Ja, okay. Also hier steht, also bei mir steht jeder, der über diesen Link verfügt. Ist zum Zugriff berechtigt. Ja. ja. Und er kann dann auch da reinschreiben. Ja, glaub, das, ja. das habe ich alles berechtigt, war ich. geschrieben. Ich auch. Ja. Warte, Hast mal, du ich, gespeichert selber? Ich, nein, weil ich habe dort keine Option oder keinen Button für Speichern gefunden. Ah, den gibt es vielleicht irgendwo. Ich, ich dachte. Äh, Nebenher, du siehst heute sehr schön aus. Plazenka. Was? Ja, das sieht gut aus. Vielleicht auch ein anderes Licht. Und Birgit hat eine neue Brille. Guck mal. Die <lacht> oh. Super Brille. Sie hat jetzt alles ein bisschen mehr Check. in rosa und dadurch ist ja. der schon. Es ist ein perfektes natürliches Antidepressiva. Hat auch schon meine eigene Mutter bestätigt. Okay. Was ist die Brille oder <lacht> was? ich hat gesagt, ey Mama, setz mal auf. Ja, okay, okay. Ja. Großer rote Brille, ne? Sagt man nicht umsonst. wir dürfen nicht, äh, äh, Ah, das ist ganz toll von Arik. der hat jetzt wieder schön zugehört und ganz ordentlich zugehört, Blaschenka, nicht Blaschenka. Ja. Oh, Entschuldigung, Blaschenka? Ja, ja, ja, Arik der ist sehr aufmerksam <lacht> und ja, ja. echt toll. Aha, was wir ja, ich mal. Aua, oh, jetzt ist irgendwas, quietscht irgendwas in meinen Ohren. Worüber sprechen wir denn heute? Genau, was ist denn das Thema heute? Also, ein Thema haben wir ja immer nicht so richtig fest. Nein, das ist einfach so ein Anfangsthema, dass man halt mal reinkommt, oder? Ja, vielleicht kann man zu Anfang einfach mal erzählen, wo man gerade äh, seit den letzten zwei Wochen steht, was sich verändert hat, was man, wo, an, an welchem Projekt man gerade arbeitet, wo man gerade so steht. Ich könnte das ja gut einbringen, was man gerade macht. <lacht> Finde ich super. Findet ihr das super? Godo äh, hat, ja, hat ja ein, ein, ein tolles äh, Musikvideo gepostet. Ja, genau, habe ich auch noch, habe ich sogar jetzt mich hier vorbereitet, so professionell wie ich bin. Letztes Mal wurde ja nach der <lacht> Hörgruppe gefragt und da habe ich gesagt, dass es noch nicht fertig ist. Die lange große Arbeit war aber wirklich, es sollte gar nicht so zynisch sein. Also ich habe es wirklich ein Jahr darauf hingearbeitet, dass das jetzt startet, wie es startet. Es geht dann auch weiter. Und der erste Song, der Auftakt ist draußen und den findet man überall zu kaufen und zu sehen, auch auf YouTube umsonst, Phönix ich Hatsche. Erstchen, ich habe schon gekauft. Super, auch, und ist gut, oder? Gefällt dir? Ah, oh, Das ist das Honey Closet, ja. Hm. Das ist Phoenix Asche. Ja, genau. genau, Phoenix Asche und ich habe sogar gekauft. Habe also. ich gemacht. Super. Vorbild ja. für alle. Die ja. meisten schauen sich es ja nur auf YouTube an und wiederholen es dann. Ich habe jetzt aber heute, was das ich richtig das stolz das stolz bin, ja? <lacht> da, da hast du ja nichts davon, oder? wenn sie alle auf YouTube angucken und, äh, ja. Theoretisch, also ich brauche halt im Moment, ich habe mal so geguckt, ich habe jetzt auch selber aber noch gar nichts getan, also auch nichts erwartet. Ich mache ja halt irgendwann auch Events, die das zum Rausbringen, also die das dann bewerben, direkter, aber jetzt indirekt, ohne irgendein Beitun von mir, habe ich so 10 bis 20 Klicks am Tag. Man braucht aber, um Geld zu bekommen, bei YouTube 100.000 im Monat, oh. mindestens. Wie viel? Ja. Ja. Das das so. Oh, da muss ich euch sagen. <lacht> also, das ist noch ein sehr langer Weg. Ich wurde ja am Freitag auch ein wenig ausgelacht, weil ich habe das dann öffentlich mal präsentiert in der Roten Fabrik im Doc 18, unseren ähm, Cut vom Kunsttalk. Es hat sich so zufällig spontan ergeben. Und dann wurde mein Videokanal eingeblendet, den habe ich auch erst seit irgendwie drei Wochen oder vier Wochen, weiß ich ja nicht. ganz. Also jetzt ganz neu. Da haben alle gelacht, weil ich hatte nur sechs Abonnenten. <lacht> <lacht> also, es kommt auf die Abonnenten an und dann alle, mmm, es kommt <lacht> auf die Abonnenten an. Also, und ich habe jetzt gerade geguckt, jetzt habe ich schon acht. Ne? Und dann habe der Reto Schleppi war dann auch da, also Cyber Helvetica, der auch etwas präsentiert hat. Und er hat gesagt, er ist am Anfang auch so angefangen, aber innerhalb eines Jahres hatte er dann irgendwie 150. Anscheinend scheint. Wow. Ähm, die Leute darauf sehr zu achten, wie stark so ein Kanal abonniert ist, also wie viele Leute das angeklickt haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob da sich irgendwelche Qualität dadurch abzeichnet, aber keine Ahnung. Es ist halt, äh, ja, es kommt auf die Frequenz an. Wir fangen jetzt mhm. an. Wir fangen ja jedes Mal, jeden Dienstagabend fangen wir ja neu an. Mhm. Da gibt es aber auch schon wieder so mehr Philosophie als Wahrheit. Im Endeffekt ist es gar nicht so anders zu anderen Marken, wo es um Aufmerksamkeit geht. Ne? Wollen sie dann alle irgendwie den Trick rausbekommen haben und sagen, es geht um Frequenz. Nein, es geht um Abonnenten, es geht whatever. Aber was oft passiert ist mit denen, nehmen wir vielleicht sogar ein Beispiel, Tasch Sultana, kenne ich sogar, ist auch Straßenmusikerin wie ich, die ist jetzt anerft, wie man jetzt sagt, also berühmt geworden. Und bei der ging das auch, wie es in der häufigen Welt, einfach über, über Nacht, ne? Also das war ein Hype und dann wurde das plötzlich verlinkt und verlinkt und verlinkt und verlinkt verlinkt, verlinkt zack, und dann hatte die am nächsten Tag plötzlich 300.000, 400.000, sogar mehr. Mhm. Also da ist es, ist halt genauso wie in der Wirtschaftswissenschaft, ähm, es gibt eigentlich keine Regeln und eigentlich ist es einfach Chaos. Ne? Also es gibt so ein paar Dinge, die man schon tun soll, dass man überhaupt das Potenzial hat, sowas auszulösen und das einzigste Wort, was es da gibt, ist Konsistenz. Oder was Lurgit gesagt hat, Frequenz kann man ja auch sagen. ist mit der Konsistenz, dass man konsistent ja. ist in dem, was man tut. Und nicht nur dann das kann man da die Konsistenz? Reaktion darauf erwarten. Ist es dann mehr so ein Selbstläufer, oder? Dass du eigentlich im Prinzip gar keinen richtigen Einfluss darauf hast. Ja, nein, es geht ja schon um das, was ich tue. Ne? Also Tasch Sultana ist eine verdammt gute Künstlerin und hier kann man jetzt vielleicht nicht den Finger drauf legen, aber es gibt einen Grund, warum das gehyped wurde. Ne? Also die Leute fanden es sehr cool. Mhm. Wegen dem Inhalt. Und wenn ihr mich fragt, ähm, hat es mich bei ihr jetzt auch nicht gewundert. Ne? Komischerweise wundert es einen dann auch nicht, selbst bei den blöden Sachen, wo man so richtig Dummes, ne, was berühmt wird. Wundert man sich nachher auch nicht, dass es berühmt ist. Denkt auch jeder, ja, macht irgendwie Sinn. Ne? Genauso auch bei den Guten, wie bei ihr jetzt. Merkt man auch, ja, macht irgendwie Sinn. Dass es erst jetzt passiert, wundert man sich da eher. Ne? Warum das so lange gebraucht hat, wundert mich das. Wundert sich dann. Also so die Königsregel, Königinnenregel ist eigentlich, Konzentriere dich auf deinen Inhalt und sonst auch gar nichts, auf deine Qualität, dein Inhalt, das ist letztendlich das Einzigste, Einzige, alles andere ist nur Luxus. Genau, und ich werde ja auch gar nicht auf diesem YouTube-Channel, wenn nicht, also Filterraum. Also Michael Wald, der uns die Sachen ja zusammenschneidet, der hat das ja so ein bisschen gepusht, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Sonst wär, hätte ich das gar nicht auf YouTube gestellt. Jetzt steht es da aber. Und ich bin auch häufiger auf YouTube und gucke. Und das ist echt wirklich ganz interessant, weil man ja wirklich die spannenden Beiträge sowie auch in so Playlisten sammeln kann. Und ich finde das irgendwie, es hat eine, ja, hat eine Qualität. Ich hatte mich aber in dem Zusammenhang dann auch wirklich gefragt, ähm, was unterscheidet so ein Kunst-Talk eigentlich von einer Talkshow oder von sonstigen Formaten, die es so auf YouTube gibt? Weiß nicht, wir sind ja direkt, haben am Anfang auch gesagt, vielleicht gar nichts, aber wenn man will, nicht so auf große Öffentlichkeit überhaupt gepolt. Ich meine, wenn tatsächlich was passiert, würden wir jetzt auch nicht meckern, denke ich mal. Vielleicht würden wir tatsächlich auch meckern, weil es dann ein bisschen sinnvoller weiß man nicht. Aber hier geht es ja einfach eher darum, was wir jetzt gerade tun, was auch immer das ist. Ne? Genau. Ja, aber es macht uns doch Spaß, deswegen machen wir es doch hauptsächlich, oder? Genau, und ja, ich finde, find, ja, es macht Spaß und vor allen Dingen, finde ich, bin ich so total begeistert, wie das mit der Technik klappt. Ne? Ja. Dass man sich so um 19 Uhr trifft, irgendwie. Man ist irgendwie zu Hause, man muss ja. nicht großartig nach draußen, man muss nicht irgendwie einen Zug erreichen, noch sonst irgendwas. Man ist irgendwie so, ja, man, ach so, ja, ist ja gleich 19 Uhr, gleich fängt der Kunsttalk an, man stellt das an und irgendwie ist man mit ähm, den Leuten verbunden und ich finde das hat eine ganz tolle Qualität. Ja, aber auch einfach nur die Kontakte, die wir untereinander haben. Ich und Birgit machen das zum Beispiel auch indirekt öfter, Kollaboration, Also wir schreiben mal hier und da. Ja. Tauschen aus, gegen Eindrücke. Also ist es ja zum Beispiel auch, was mir sehr wichtig ist, wenn Kritik, ähm, welche Kritik? Ne? Also ich nehme ja nicht alles ernst, was Leute sagen. Selbst wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir also auch im Extremen, wenn, wenn ich jetzt sag mal, von heute auf morgen berühmt würde, ne, würde ich deswegen, weil ich inzwischen zum Beispiel Erfahrung habe, nicht darauf kleben bleiben, wie man sagt, also dann ich denken, ich wäre super geil und gut, das wäre für mich genauso bedeutungslos wie die Kritik von jemandem, der an der Ecke, den ich überhaupt gar nicht kenne. Ne? Trau nur der Kritik deiner Familie und deiner besten Freunde, wie man so sagt. Also qualitative Kritik, wo du einen Grund hast, wo du weißt, warum dieser Mensch. Und dann halt auch der Austausch. Das heißt, ich bin zum Beispiel sehr dankbar, wenn ich dann über ein Medium wie hier, das ist natürlich jetzt persönlich meine Geschichte, jemanden finde wie Birgit, wo ich dann plötzlich richtig gute Reflektion habe, also. Kritik. Genau. Revision. Revision. Revision. Austausch. Austausch. Ja. Nein, ich denke einfach, das gehört auch dazu, Kritik. Ne? Kritik gehört genauso dazu wie äh, Zustimmung und wie, äh, wie vielleicht Lob oder wie auch du immer. Machst Kritik negativ. Entschuldigung, da bin ich Negativ. Also nee, Kritik ist, zu, ist negativ. Kritik, ist nicht nur, nicht. Kritik bedeutet nur analysieren, auseinandernehmen. Ja, das meinte ich ja. Also ich meinte jetzt nicht, nicht schlecht machen. Nee, genau. Ja und auch, auch nicht auch nicht irgendwie so pudelt, ständig auf die Schulter klopfen boah du hey, bist super das ist auch nicht gut. <lacht> du bist ganz Aber wenn toll wenn ich was super finde dann finde ich es halt super ja, ja. Das ist nicht, ja. also ich kann mich zum Beispiel jetzt für Platschenkas Kunst sehr begeistern und warum soll ich ihr das dann auch nicht mitteilen und sagen ja. Das hat aber nichts damit zu tun, äh, sie jetzt, das ist kein, äh, kein falsches Lob, das ist ein ehrliches Lob. Genau, und ich bin zum Beispiel auch großer Befürworter, sage ich auch Leuten, und mache ich selber konsequent, dass wenn mir was gefällt, ich das den Leuten auch mitteile. Und nicht, das vergessen viele, ne? Die genießen ja. sehr viel und geben dann unbewusst dann irgendwie Props, wie man sagt in der Musik, also Lob. Aber machen es dann trotzdem nicht und man vergisst immer, wie viel das Leuten bedeutet oder wie wichtig das auch ist, einfach mal zu sagen, wenn man Genau, ich gucke immer noch hier mit in den Chat, weil ich das auch ein bisschen organisiere. Ähm, Helfen statt hetzen, schreibt Arik und das finde ich auch ja. wirklich einen guten Hinweis. Keinen Druck machen, nicht hetzen, nicht äh, drängeln, nicht bedrängen, nicht ähm, ja, jemanden so stark beeinflussen wollen, das hatten wir auch schon mal mit dem Einfluss. Ne? Wie weit lasse ich mich denn auch von so einer Kritik dann beeinflussen oder lasse, okay, mich viele. Wie lasse ich mich nicht? Ja. Ja. Also darf ich etwas zu Kritik sagen? Ich habe dieses Jahr etwas erlebt, was ich wirklich nicht gedacht habe, dass mich das so trifft. Äh, ich bin schon auch ein bisschen abgehärtet von dem, äh, wenn, wenn da irgendein Feedback kommt. Ich habe dann so... Oi, so ich habe halt bakterielle Ich habe da äh, einmal so, hab ich probiert mit Kaffee und Tee äh, zu, zu zeichnen und dann habe ich so irgend so ein Skizze Porträt gemacht und ich es so Facebook gestellt und dann habe ich geschrieben, ja Versuch mit Kaffee und Tee zu mhm. schreiben und dann hat mir eine tatsächlich dann geschrieben, grässlich hässlich. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, und ich war so erschrocken, also irgendwie okay. Habe mir früher gedacht, so also etwas, okay, ich <lacht> Aber es hat mich so getroffen, nicht? Also, ich habe das fast zehn Minuten ich auf die zwei Worte dort gestarrt. Nicht? Dann habe ich die Frau Sie ist auch eine Künstlerin, sie macht so Wiesen, so schöne Blumenwiesen und so. Gleich wieder da. <lacht> Und Dann habe ich ihr geschrieben, ja, eigentlich finde ich es schon, schon verrückt, oder? Dass sie da so mit Messer da sticht. Wenn es ihr nicht gefallen hat, hätte sie Möglichkeiten, weiter zu scrollen, oder? Also äh, mir, mir wird das nie in den Sinn kommen, jemanden, wo, wenn es mir auch nicht gefällt, okay, dann gebe ich kein Like, dann scrolle ich weiter nicht. Warum soll ich da irgendwelche negative Kommentare dazu abgeben? Er findet das wahrscheinlich gut und, und dann ist okay. Mit. Aber es ist, es ist schon völlig ich war so erschrocken, auch wie ich auf das innerlich reagiert habe, wo ich mir auch gedacht habe, ja, hey, machen wir nicht? nicht aber, ja. Ja. aber letztendlich heißt es das auch, dass das Bild sehr stark gewirkt hat. Also dass jemand ähm, dann diesen Kommentar gemacht hat, grässlich-Hässlich, also ihm ist es wie eingefahren. Und ich finde, so eine. Die Frau die also, die Künstlerin auch. <lacht> wie bitte? Das ist eine Frau und auch eine ja. Äh, Künstlerin, ja. Hm. Ja, es <lacht> ist halt so schon relativ. Also. Aber ich denke, das ist vielleicht auch ein Prozess. Also bei mir war es zumindest so am Anfang, also äh, ja, so die ersten Jahre, da äh, war ich irgendwie, äh, ich mir selber einfach nicht so sicher. Und äh, das war eine gewisse Unsicherheit. Und aus dieser Unsicherheit heraus hat es mich dann äh, verletzt, wenn jetzt zum Beispiel meine Schwester hat nur als Beispiel, meine Schwester hat immer gesagt, nicht schlecht. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Weil nicht schlecht ist nichts Gutes und ist nichts Schlechtes gar nichts. Mhm. Und das habe ich ihr dann auch x-mal erklärt. Dann hat, sie, dann hat sie immer wieder gesagt, mein Gott, das ist doch nur so eine Redewendung. Wir sagen das auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis immer, Hoh, nicht schlecht. Mhm. Aber für mich ist das irgendwie, das war irgendwie so, das war für mich gar nichts. Also meine Kunst ist gar nichts. Ja, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist gar nichts. Und aber eine Aussage, die du dir nahe kommen lässt, oder nicht? Ne? Also hat dich ja doch getroffen, diese Aussage. Ja, genau, das hat mich getroffen, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber heute mittlerweile äh, kann, ich das auch, äh, kann ich das auch, heute kann ich damit umgehen. Heute äh, ist, ist es kein Problem, wenn jemand sagt, ähm, äh, du, das gefällt mir gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Stil. Und, aber es war trotzdem, das gebe ich ganz ehrlich zu, es war ein, ein Prozess. Ja, bis ich mir meiner Sache irgendwo äh, für mich, ich für mich selber, unabhängig von dem, was irgendwie andere sagen, sicher war, für mich war das für, gut. Ich fand es gut. Hm. Und ganz egal, was andere sagen. Ja, aber ich ja. glaube, das ist auch ähm, vielfach ähm, Leute, die sich nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie, deine, wie das bei deiner Schwester ist, also Leute, die sich nicht so gut mit Kunst auskennen oder äh, annehmen, dass der andere sich viel mit Kunst auseinandergesetzt hat, was gemacht hat und was nicht auf Anhieb verstehen, sagen häufig, wenn sie es in, irgendwie interessant finden und schon sagen die nicht schlecht. Was ich eher als Kompliment empfinde, weil ich denke, also weil sie es auch nicht richtig beurteilen können. Also nach, nach, sie haben keine Maßstäbe oder keine mhm. Vergleichsmöglichkeiten und deshalb sagen viele häufig nicht schlecht und meinen das aber sehr positiv. Genau, mhm. und bei ihr ist es ja so, dass es ihr ja sogar gefallen hat, weil ihr ja, genau. ja die das, Bilder behalten. Ja, ja. und ist ja auch nicht, wenn ich sage zum Beispiel, wenn ich persönlich sage nicht schlecht, dann heißt das eben, dass es, dass es von diesem absoluten negativen Pol schon mal ganz weit entfernt ist. Ja. Aber zu sagen gut, dann denke ich, dann hört auch die Kommunikation sofort auf, weil dann hat derjenige ja sein Gut abgeholt oder ein Sternchen oder Häkchen oder sein, sein, sein Herzchen oder was auch immer. Und dann gibt es gar keine weitere Kommunikation über diesen eigentlich, über das eigentliche Bild. Und deswegen sage ich häufig auch nicht gut, weil das wie so ein Einstieg ist, sich darüber zu Auseinanderzusetzen, was denn, ob irgendwas fehlt, damit es gut ist, oder ob es wirklich schon gut ist, oder was überhaupt gut heißt oder ob es schön ist und was schön heißt. Sie ja, hat seine Affinitäten, ne? Jetzt hast du es ja. zum Beispiel gut, sie hat es mit dem Nicht schlecht. Viele Künstler hassen zum Beispiel schön, ne? Das ja, passt. ja. Dass Künstler schön hassen. Ich habe hab das ungefähr zehn Jahre lang habe ich das Wort schön auch nicht benutzt. Und irgendwann hatte ich mal so eine Diskussion mit ähm, Christoph Hinkel und er hat gesagt: Wieso kannst du auch sagen? Es gibt doch schöne Dinge und die ganze Ästhetik, das ist doch Schönheit. Und ich: Ja, ist auch recht. Aber es gibt so, es gibt glaube ich auch so Phasen, da werden so bestimmte Worte wie aus dem Sprachgebrauch wie rausgenommen, weil man eigentlich, weil, ja, das, weil es nie verpönt ist, ähm, das so zu benennen. Und eine Zeit lang war das wie schön zu sagen, ist nicht mehr en vogue. Also ja. dann ist man wirklich im letzten Jahrhundert stehen geblieben, aber nicht im Hier und Jetzt. Okay, das sind ja, aber das dann Insider-Infos, Also das sind dann Insider-Infos, äh, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Also äh, dann äh, äh, ist schön dann äh, schon wieder negativ behaftet, oder? So, oder wie meinst du das jetzt? Wenn ähm, das in der Künstlerszene jetzt äh, nicht on vogue ist? Ach, schön ja. ist halt auch wieder so eine Marke. Ne? Ich habe gerade eben auch gedacht, wäre vielleicht interessant, dann zu fragen, wo das tiefer herkommt. Also wir reden ja nicht über Text, sondern Subtext. Es geht ja nicht darum, was schön bedeutet, wenn der das sagt, was dich aufregt, sondern das, was du damit verbindest. Ne? Also diese Geste, wie du sie interpretierst, jeder sagt doch schön. Oder du meinst dieses, ah, dieses nicht schlecht, das sagt man doch auch über das Frühstück morgens, wie die Rühreier gelungen sind, ne? nicht schlecht. So. Ich glaube, da geht es wieder, wenn man tiefer trägt, kann man natürlich drüber philosophieren, wieder darum, dass man sich von Marken befreien will, vor allem typischen Marken. Ja, Arik hat hier ganz viel in den Chat geschrieben. Ich sag das mal, die Frage ist, wie substanziell man über die Sache reden möchte. Das erste. Ja. Ja. Sonst labert man über Überflächlichkeiten. Es kommt doch gar nicht auf die Schönheit eines Kunstwerkes an, außer man ist Bild Bilderwarenproduzent. <lacht> Na, kommt drauf an, wenn ich zum Beispiel mir das direkt als Vorgabe gebe, ne? Also ich konzentriere mich jetzt auf das Thema Schönheit und ich will jetzt meine Interpretation von diesem Begriff ausdrücken, was man so also was richtig Schönes machen, ne? so überdrehen. Ja, aber schönes, wenn, du, ja aber dann, aber wow, wenn man spannend. über richtig Schönes spricht, ist man sofort in dieser Dialektik, was ist denn richtig hässlich? Ja, das natürlich auch, aber bei Schön wird man, würde ich dann gleich wieder so da spirituell werden, ne? wenn man dann Leute wirklich fragt, was ist Schönheit für dich? Das Schöne, das Gute, das Wahre. Aber die Dialektik auch, das ist dann eher, was ich dann zum Beispiel hatte, wo ich die Schönheit gehasst habe habe ich wirklich das Hässliche gesucht. Das ist bei mir tatsächlich auch schon wieder ein tieferer Prozess. Ich bin ja sehr wohlbehütet groß geworden eigentlich. Und dann habe ich gedacht, man kann nur seelische Tiefe haben, wenn man Schmutz oder Dissonanz in seiner Umgebung hat. Und dann habe ich halt wirklich auch das Dreckige gesucht, das Hässliche gesucht. Eine Zeit lang habe ich auch immer Müll fotografiert oder weggeworfene Sachen und war darauf viel fixierter, als auf alles, was schön war. Ne? Beispielsweise am Bodensee ist alles schön, da hast du ja die Strandpromenade und den funkelnden See. Das ist wirklich schön. Ja, schön. da sind ja. auch extrem viele Künstler am Bodensee. Ja, ja. ja, sehr viele Künstler. Und da waren früher auch schon ganz viele, die sich immer so zurückgezogen haben äh, am Bodensee, in irgendwie so eine Nische und dort gearbeitet genau. haben. in der Schweiz am Obersee. Was ich auch noch... Äh, eigentlich In Deutschland, aber auch am Untersee, gut. So, ich einige sogar internationale Künstler haben bestätigt, ah, dass... Ah, stopp, stopp, stopp der wollte was sagen. Ich ja, noch zu den Worten, wo, wo sich zu Bildern äußern. Das Wort, oh, interessant, finde ich natürlich auch so zweispältig, entweder, wenn mir jemand sagt, es ist interessant, dann möchte ich wissen, was findest du da auch interessant, oder? Aber meistens wird es gesagt, interessant, weil man mit dem Myth anfangen kann, oder? Weil man da irgendetwas sagen will und er kann nicht sagen, es ist gut, es ist schön oder hässlich will er sowieso nicht sagen, dann sagt man, es ist interessant, oder? Interessant, ja. Und, ja, und wenn ich, wenn ich dann so... Ähm, Ausfrage, ja, was, was findest du drauf interessant? Ja, keine Ahnung, es ist interessant. <lacht> Aber eigentlich ist das Wort, ich finde das interessant, also ich finde das Wort interessant, ähm, interessant. nein, das kommt von Interesse und Interesse heißt immer noch dazwischen sein und irgendwie ist es auch was mit dem, also da berührt etwas und ich finde, das ist ja. auch ein guter Einstieg, um gemeinsam, dann zu dem Punkt zu kommen, was ist es denn, dieses substanzielle äh, was so das zwischen uns ist. Ja. Das, das Kritische an, ich sehe zum Beispiel interessant, wenn zu mir jemand, also ich gebe ihm einen Text beispielsweise, oder sage wir, in der Philosophie ist das ja wirklich typisch, ich schreibe ein Essay über ein Thema und meine Kritik, die ich kriege, ist interessant, ähm, heißt das eher so eine Aufforderung, ähm, das noch deutlicher zu machen, nämlich interessant heißt, man ahnt was, man mhm. spürt, man kann aber noch nicht den Finger drauflegen. Ist so, ich bin auf einer Spur, geht dem mal nach. Das ist eher das, was ich unter Interessant. Wenn Leute ähm, konzentriert etwas von mir als interessant bezeichnen, ist das meine primäre Reaktion. Ich denke die Leute, die vielleicht äh, gerade in der Malerei jetzt... Äh, äh, also meine Schwester, bei meiner Schwester zum Beispiel, ich bringe jetzt meine Schwester mal als Beispiel. Adi, gell, du verzeihst mir, falls du das hier auf YouTube <lacht> sehen <lacht> Ich muss das jetzt einfach als Beispiel bringen. Bei ihr ist es einfach so, es muss ihr gefallen. Es muss einfach zu, äh, zu ihrem Ambiente in, äh, in ihrem Haus, äh, äh, also mit meinem Schwager zusammen. Es muss ihnen einfach gefallen und es muss einfach, äh, ja, es muss wirken auf sie und sie möchte es auch, äh, dass es länger positiv auf sie wirkt und oftmals ist es ja so und das äh, ist bei ihr auch schon gewesen, am Anfang war sie begeistert und es hielt aber relativ kurz und dann äh, äh, hat irgendwas war an dem Bild, was sie dann nachher genervt hat und dann andere Bilder, wo sie am Anfang nicht so begeistert war, äh, äh, komischerweise dann irgendwann sagt sie, du weißt was, das Bild, das ist, das ist richtig gut. Jetzt finde ich das richtig gut. Also das ist auch interessant, dass sich die Wahrnehmung komischerweise dann auch immer wieder mal ändert. Zu ne? mhm. so so ja, dem Be die Beziehung. Ja, das könnte ja, man glaube, dann eigentlich immer perfekt dann wäre es, wenn man es dem Künstler zurückgeben könnte, ne? ohne ihn damit zu kränken oder irgendwelche <lacht> Grenzen zu brechen, <lacht> Tabus zu begehen. Nämlich das sind ja gerade die Momente, wo man dann weiter malt. Das ist ja auch, warum... Übermal <lacht> <man> es mal. <lacht> genau. Wann ist fertig, ne? Le Coup de cras, so dieses Bild fertig malen heißt es töten, ja... Weiß ich nicht. Ja, Wann ist sie überhaupt fertig? Man merkt schon, wenn ein Bild fertig ist, aber das ist dann wirklich nichts Positives mehr. Aber deswegen aber hat man... Ja Und Denise doch. fertig, oder? So richtig fertig im Endeffekt. Ja, ich hatte früher immer die äh, Unterscheidung... Ähm, ich würde es mir zu Hause aufhängen oder ich würde es mir nicht zu Hause aufhängen. Was natürlich auch, das hast du ja auch gerade mit deiner Schwester angesprochen, ähm, Babs. Die hat das ja auch gesagt im Wohnzimmer. Sie hat das so vor dem Hintergrund: würde ich mir das ins Wohnzimmer hängen oder nicht beurteilt? Und ähm, würde man sich das selber an die Wand hängen? Vielleicht ist auch vielleicht ein Beurteilungskriterium. Ähm, und das, da merke ich einfach, dass es für mich gar kein Kriterium mehr oder ob das in meine Wohnung passt oder ob das in mein Leben passt oder ob das einfach für mich ist es eher so ein Kriterium passt das jetzt gerade also ähm, wie wie bin ich aktuell mit der Sache irgendwie verbunden oder kann ich mich da überhaupt irgendwie verbinden kann ich eine Anschlussfähigkeit finden ich stehe manchmal vor Sachen da kann ich äh, ja da kann ich schon irgendwie intellektuell was mit an, anfangen aber ähm, emotional spricht mich das überhaupt nicht an aber das Beste bei an der Wand hängen, finde ich, also es ist zum Beispiel eine Axiomatik, gegen die ich rebelliert habe. So dieses, das würde ich mir nicht über den Küchentisch hängen. Ne? <lacht> und Das würde ich mir nicht an die Wand hängen. ist auch so ein typisches Ding, was immer, von ja. den, den nicht-intellektuellen die dann so populistisch die Kunst kritisieren. Ne? Da wäre eigentlich das Beste Kritik, die ich mir vorstellen könnte, wenn einer vor dem Bild steht und sagt, ich würde es mir nicht über den Tisch hängen, aber ich finde es super interessant. Dann denke ich geil mich, dann checkt er, dass Kunst <lacht> überhaupt gar nichts mit dem Küchentisch zu tun hat oder mit Also wenn du mir jemand sagt, das muss ich mir gerne ins Zimmer hängen, dann würde ich sagen, okay, ich gehe es verbrennen. Es ist eindeutig scheiße. <lacht> kann man vielleicht auch sagen, es gibt halt Dekorationskunst, einfach um, äh, um, äh, ja, um die Räumlichkeiten zu schmücken. Und dann gibt ja wieder, äh, gibt's ja wieder. Äh, ja, äh, Kunst, wo so viel, ähm, wo so viel drin, drin steckt. Ähm, boah, wie soll ich das jetzt erklären? Halt äh, Bilder, die, die jetzt vielleicht nicht gerade nicht schön sind, aber jetzt komme ich wieder dazu. Aber sie sind eben hyperinteressant, weil man unglaublich viel äh, entdecken kann da drin. Ja, Kunst halt. Ne? Also Dekoration ist ja nicht eine Kunstform, sondern Dekoration. An Dekoration ist kunst beteiligt, sagen wir so. Oder hat künstlerische Elemente, wenn man so will. Wenn es gute Dekoration ist, man kann aber auch Dekoration machen, ohne überhaupt irgendwas mit Kunstarmut zu haben. Ja, aber, aber ich, ich, ich. ich, ich. Ich schieße da jetzt mal so rein. Ihr ne? ja. geht ja immer von so einem Bild aus, also wirklich von einem Bild, vom Bildbegriff aus, an der Leinwand. Die Gemälde man, das die ist ein anderes Thema. Als Künstler, was meinst du? Bekommt, oder keinen Rahmen bekommt und die dann irgendwo ins Wohnzimmer, über den Küchentisch oder übers Bett aufgehängt wird. Mhm. Äh, das ist irgendwie, also mein Kundenverständnis geht über diesen Bildbegriff, Entschuldigung, etwas hinaus. Gibt es diesen Bild, also diese Kultur überhaupt, wenn es die mal gab, dann war das ein kurzer Abteil des gutbürgerlichen städtischen Lebens, wo man als Prestigeobjekt gezeigt hat, ich hänge mir ein Gemälde über den Tisch. Wo gibt es das vielleicht noch, gibt es das in irgendwelchen politischen Szenarien, wo man eine Aussage damit macht, welchen Künstler man hinter seinem Schreibtisch hängen hat. Ne? Aber eigentlich wird auch, selbst wenn sie gekauft wird, das ist ja der Fehlschluss, ne? man will ja das verkaufen, weil wir alle arm sind, deswegen... Juckt uns überhaupt <lacht> Leute sich das ins Zimmer hängen, oder nicht? Ansonsten wäre es das intuitiv von natürlich scheißegal, aber darum geht's. So kaufen die Leute auch nicht Kunst. Die kaufen sich nicht Kunst und denken, oh, ich brauche noch Kunst, mein, vielleicht ein paar wenige snob snobistische Intellektuelle mit so viel Geld. Aber niemand geht kaufen, Kunst shoppen und sagen, mir fehlt noch ein Gemälde für mein Schlafzimmer. Nee. Ist nicht so. Ist viel, viel individueller. Birgit hat mal diesen Begriff verwendet. Bedeutungsvolle Momente oder bedeutungsvolle Artefakte irgendwie sowas. So ist eher wie Kunstverkaufen funktioniert, dass Leute plötzlich wichtige Werte sind also weitestens mit, <lacht> unserem, mit unserem Kunst assoziieren und verbinden, ja. und sich deswegen das aneignen. Man kann ja Kunst auch nicht besitzen. Beim Bildchef muss schon ein echter Daniel Richter hängen. <lacht> Dem würde ich ja auch so gerne mal besuchen in seinem Atelier. Hm. Der lebt, glaube ich, aber gar nicht in Bordsee, oder? Der ist jetzt in Berlin. Genau, Godot. der ist in Berlin. Der hm. ja. Godot wäre doch da ganz äh, in der Nähe, sicherlich, oder? Wer bitte? Der Godot. Ah. Der, kommt, der liegt doch in, äh, oder? Du, du bist doch in Berlin. Nee, ich bin in Südamerika. Ja. Du bist in Südamerika? Ja, hier, Happy Kakao, Boards ohne Grenzen. Machen wir gerade eben viele Projekte. Kaufen dann Kakao und maya tücher und dann haben wir so einen Anzug, der ist speziell dafür gebaut, dass man mehr mitnehmen kann im Flugzeug. Ne? Weil irgendwie was an deinem Körper ist, ist ja kein Gepäck. Kaufen wir halt den richtigen Kakao bei den Gurus im Regenwald, packen uns damit voll, fliegen dann damit heim und dann machen wir hier in Berlin, ne? ähm, überall außer im Atelier von Daniel Richter, geile Events mit originalem Kakao und Techno-Tai-Chi. Techno-Taichi, wie geht das denn? Taichi mit Techno- und Kakaoszeremonie mit echtem echte Maya-Kakao. Okay. Ich mach Bords dann die konservative Variante. Boards Without Borders, werde ich auch nachher posten. Ist eine coole Organisation, könnt ihr euch mal reinziehen. Die haben auch ganz pragmatische Sachen wie eine Halfpipe gebaut in Guatemala. Äh, apropos Builder. Ich habe Gewohnheit schon seit 20 Jahren, dass ich mir einmal im Jahr ein kleines Bild von einer Künstlerin schenke und kaufe. Da habe mhm. eine so ganze Wand voll. Das sind kleine Bilder. Also ich habe von Kuba habe ich mitgebracht, von Mexiko habe ich mitgebracht, von Slowakei und von Wien habe ich auch, aber auch in der Schweiz. Aber immer nur Künstlerinnen, also, weil die werden nie unterstützt. Und darum habe ich mir gedacht, dass da mache ich mit. Das ist schon eher der Sammlergeist, brauchen wir wieder mehr davon. Das ist eigentlich die edelste und beste Form des Kunstjobs, Sammlergeist. Ja, jetzt habe ich eben gerade geschaut, was ich da so habe. Ich habe aber auch Fotografie. Vollkommen vor. Weil ich Fotogra selber Fotografin bin. Und das fasziniert mich auch, aber eben. Kleine Bilder, das sind noch toll. Okay. Das ist schön. Das ist, doch, sind, ist nicht deine Postkartensammlung, Birgit, sind das nicht auch alles äh, feministisch? Oder auch diesen Frauenbezug, ne? Du hast doch auch also keine richtige Kunst, du unterstützt die Künstlerin nicht, du steigst sie nur noch an, mit einer Postkarte an die Wand. <lacht> Aber in dem ersten Kunsttag hast du doch auch deine stolze Kunstsammlung oder dein ja, Status. -Kunst ja, genau, das war die, das Trivial, das hat mich gestört. <lacht> Aber ja. ich habe es ja dann verstanden. Ich habe schon verstanden, wie du es gemeint hast dann. Okay, gut. Ähm, Arik schreibt hier, Curry äh, war bei Curry36. Heute war er bei Curry36, letztes Mal war er beim Chinesen 71. Hm. Äh, und. Ähm, Daniel Richter hat ja sein Atelier in dem Komplex mit Jonathan Mese, schreibt er, und ja, er arbeitet auch in Wien und Berlin. Und du bist jetzt ein Berliner, passend zum Berlin in. Wo bist du nochmal in Guatemala, ne? Mhm. Okay. Habe ich Ach. mitgebracht, ich bin erst vorher angekommen und oh, okay. habe meine Couch mitgebracht und meine Gartenwand, nämlich die muss immer mit. Ja. Ja, ja, ich habe äh, ja, ja. Ja, und ähm, der Christian Lipuna hat mir ja angeboten, das ist auch ein Künstler vom Bodensee, mir irgendwie eine Karte zu schicken und meinte dann, die würde nicht im Format passen zu den Karten, die ich habe. Ich warte ja immer noch auf diese Karte, dass er mir die schickt, weil ich habe ja auch Flächen, die kann ich wieder frei machen, da kann ich andere Karten hängen. Und da hat er gesagt, ja, das muss ja bei im Postkartenformat sein. Da habe ich gesagt, nein, das muss nicht immer im Postkartenformat sein. Denn zum Beispiel von Albrecht Schnieder, da schaue ich gerade drauf, habe ich eine Karte von einem... Der malt ja diese äh, Porträts ohne ein eigentliches Porträt, sondern das ist einfach ein Oval und gestaltet dann den, ähm, ja, die Figur schon und den Hintergrund. Und das sind auch, das sind doppelte Postkartengrößen, die passen auch gut. Der nimmt dann halt eben einen Platz von vier Postkarten ein, das ist ja alles legitim. Außerdem hab, äh, wollte ich noch mal was zum Postkartenformat sagen. Ich hab, war immer früher davon ausgegangen, eine Postkarte, das ist eine genormte Größe, <lacht> Es gibt ganz unterschiedliche Größen und die britischen Postkarten sind anders als die französischen und auch in der Schweiz gibt es unterschiedliche Größen. Man denkt immer, dass es nur eine Postkarte ist, eine Postkarte, das ist ein genormtes Maß. Das stimmt überhaupt nicht. Denn als ich die aufgehängt habe, habe ich gesehen, wie unterschiedlich groß die sind. Die variieren alle und es gibt dann auch äh, ganz unterschiedliche Formen, wie die bedruckt werden mit diesem Kunstdruckverfahren und manche sind auch, da kann ich sagen, da, da erkennt man nicht mal das Gemälde richtig wieder. Weil wenn man wirklich im Museum ist und sich das Original anschaut das stimmt von den Farben nicht und auch von dem Ganzen, wie das wiedergegeben wird, überhaupt nicht. Es ist so ähnlich, so ein Caspar-David-Friedrich-Phänomen. Also jeder kennt irgendwie Caspar-David-Friedrich, dieses über dem Nebelmeer, wo er da in Rügen steht, ne? und jeder denkt sich, boah, es ist das Gemälde schlechthin. Als ich dieses Gemälde das erste Mal in meinem Leben gesehen habe, war ich baff erstaunt, wie klein das ist, miniaturmäßig. Ich dachte, das ist so zwei Meter mal 1,50 mindestens, so wie das immer präsentiert wird Und ähm, ja, es gibt halt ganz viele Dinge, da bin ich halt, halt drauf gestoßen, eben mit der Größe, dass sich das äh, wirklich sehr unterscheidet. Man hat häufig einen ganz anderen Eindruck, wenn man das als Postkarte erlebt. Jetzt kommt gerade wieder eine Nachricht rein, ich lese sie kurz. Ja, Leute, mit diesen Postkarten, echt, da habe ich auch eine kleine Anekdote zu erzählen in meiner allerersten Vernissage. War ich ja noch Musiker, da hat man immer Merch, deswegen habe ich das übernommen und habe vorher natürlich schön Postkarten gemacht und äh, so kleine Buttons hatte ich auch, ne? So ähnlich wie hier, nur zum Anheften. Ja. Und habe die dann den Fehler gemacht, einen Tisch einzurichten mit dem Merch, so wie man in einer richtigen Galerie ist, ne? Was dazu geführt hat, dass die Leute, solange da der Merch stand ist, nie auf die, auf die Idee kommen, dass man die Bilder kaufen kann, sondern die kaufen sich einfach eine Postkarte. Man kauft zwar viele Postkarten, aber kein Bild, ne? Und dann habe ich schnell gecheckt, dass es nur so ist, dass die sowieso da richtig geil drauf sind, dass ich die nur in meiner Tasche haben muss. Und dann kommen die entsprechenden Patienten, die da sowieso nicht anders können, sowieso irgendwann mal bei der an und fragen: äh, Hast du nicht eine Postkarte? Um, dann, ja, genau für dich. Wie ist denn euer Umgang mit Postkarten, Babs? Ich, ich, äh, also ich mache ich mache meine Karten selber, also von äh, Fotos. Und äh, ich mache immer so Klappkarten, äh, die ich zu Geburtstage verschenk. und dann mache ich vielleicht, weil ich schreibe gerne auch manchmal so Af äh, Aphorismen und schreibe dann Aphorismen drauf. Und äh, also mache ich meistens dann äh, so, wenn ich eingeladen bin zum Geburtstag, dann äh, gestalte ich mir selber meine Geburtstagskarte. Ich kaufe keine Geburtstagskarten, mache ich nicht. Das war auch gut so. habe auch nicht mal gedacht, mal. wo Birgit gesprochen hat von Normgrößen. Ich habe Postkarten eigentlich immer selber gemacht, schon das Geld ausgeschnitten und dann halt auch so Collagen kann man ja auch machen. Da hat kann man auch machen, genau. Das ja, sind ja. eigentlich die, die besten Postkarten, wo gar nichts draufsteht, außer man irgendwelche Wild zusammen in Collagen. <lacht> die ja. sinnlos zusammengestückelt sind. Kann man ja, aber auch, nein, ja. auch sieht auch klasse aus. Ja. Was auch cool ist, wenn man in Urlaub fährt ne, und dann macht man so typische Postkarten mit dem irgendwie Denkmal der Stadt. Und dann nimmt man die und dann schneidet man das Denkmal aber raus, also genau das, um was es geht. Also den Verlust, den sie alle gern wichsen wollen, den schneidet man raus und macht dann irgendwas total Sinnloses dahinter. Also. Und dafür schickt man die. Fände ich auch gut. Mache ich vielleicht das nächste Mal, wenn... Was, du, äh, äh, was verstehst du unter Sinnloses? Also, was dir halt gerade so einfällt, oder? Oh, oh, irgendwas okay. Vielleicht kann man auch, Blätter sind zum Beispiel cool, also, du kannst auch die Natur drunter kleben. Ja. Also ich habe einige Postkarten aus Mini-Ausstelligen, also wenn ihr wollt, kann ich euch schicken. Juhu, <lacht> Machst du jedes Mal eine Postkarte, äh, Nein, früher nicht, aber jetzt habe ich die letzten drei, vier Jahre ich angefangen, Postkarten zu machen. Und äh, ja, äh, kannst du dir schicken. Ja, hätte ich gerne. Dann, dann, dann wechsle ich die aus und dann hänge ja. ich die stattdessen da dran. Das finde ich gut. Cool. Und ich sage dir auch, welche ich runtergenommen habe und welche ich ausgetauscht habe gegen deine. Okay. Das wäre doch super. Bei mir geht es jetzt auch gerade eben wieder los mit Merch. Gerade eben ich, eigentlich hatte ich nur Visitenkarten. Die liegen ja auch immer überall im rum. Ne? Und jetzt, weil jetzt wieder Song rauskommt, habe ich hier jetzt einen ganzen Beutel voll mit USB-Sticks. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Gelbe USB-Sticks, ja. Pinke USB-Sticks, grüne USB-Sticks, da kommt jetzt auf jeden Einzelnen von den Sticks kommt einmal der Song drauf. Man kann ich USB-Sticks verteilen, USB-Sticks verkaufen und mich im USB-Sticks anbetteln lassen oder sowas. Und dann ja irgendwann, wenn dann zwei Songs da sind, kommt dann eine CD, dann liegen dann ja auch noch die dort, die CD wird wunderschön Leute. Dann wenn es also, noch. Ari hast gerade wieder, ich übersetze mal immer, ne, was er schreibt, äh, ja. kann man von Postkarten und diesem ganzen Merchandising überhaupt leben? Nein. Ja. Das wird verschenkt. Das wird verschenkt? Das, das, das, das, wird, wird, verschenkt. das wird verschenkt, ja. Okay. Ja. Von Deutsch kann man nicht leben, nee, sollte man auch gar nicht versuchen, das ist die falsche Herangehensweise. Ähm, manchmal, man kann so ein bisschen. Moment, äh, gerade im Na, äh, Du kennst Kosmos auch, oder? Und dort ja. äh, ist eine Wand, wo so Kunstpostkarten sind, so manchmal ganze Serie, und die sind noch ziemlich interessant, finde ich. Äh, weil die sind, das sind künstlerische Postkarten, wahrscheinlich von sehr jungen Künstlern, die dort einfach äh, ihre Plattform bekommen, sich zu präsentieren, und ich finde das gut. Und die, die verkaufen sich für, ich glaube, zwei Franken pro Postkarte aber eben, nein, also ich verschicke. Also, hast du auch ein Buch, Platschenka, hast du auch ein, ein, ein Buch, äh, also ein Fotobuch oder ja, sowas, was okay. du verkaufst? Äh, deine ganzen, nein, äh, die verkaufe ich nicht, weil die sind, das sind Einzel, also ich mache immer so drei Exemplare, eine zur Ausstellung zum oder und die andere zwei, wenn ich nicht mehr bin, für meine Enkelkinder, so. <lacht> aber, du, aber du verkaufst es nicht, oder? Du, du verkaufst kein Produkt äh, irgendwie über Amazon oder, oder nein, eBay. oder so? nein, nein, nein. nein, nein, nein, nein. Das, das wäre zu teuer, weißt du. Okay. Also nur auf den Ausstellungen dann. Ah, Natürlich Ausstellungen, ja. Und wenn ich dann mache, dann mache ich auch Texte dazu. Mhm. Das ist wie wirklich wie ein richtiges Buch. Und das beeindruckt mich immer wieder, weil es sieht schon nach etwas aus. Jetzt bin ich eben gerade auch wieder, um ein Fotobuch zu machen. Es ist ja auch für dich selber wie ein Archiv dann, ne? Ja, ja, ja, ja, nein, aber Endspitzen. statt, statt hm. äh, Bilder so, dass wir wahrscheinlich einmal alles weggehen. Keine Ahnung, wohin. Ja, die physischen Sachen halt auch, ne? Inzwischen hat man ja alle externe Festplatten oder sogar Clouds oder irgendwie sowas, wo dann... Ja, aber die, die, die, hm. nach fünf oder zehn Jahren verschwindet das auch aber Früher haben die auch gedacht, die CD. Die haben äh, vielleicht, man hat, äh, ich habe ganze Huffe Zähne, wo ich Bilder drauf gespeichert Und man hat gesagt, vielleicht zehn, Jahre und dann löst sich das alles auf. Nicht? Also, wenn mhm. ich, was für Archiv ich nur von Fotografie habe, das ist einfach wahnsinnig, nicht? Keller ist voll. Ja, die äh, physische ist immer noch am besten, ne? wenn man dann Schränke hat oder wenn man sie wohin tun kann. Ja, ja, aber Wohnung ist zu klein. Ich, ich, <lacht> ich habe letzten auch erst irgendwie mein, mein Großvater hat schon lange, was damals ja sogar eher selten war, ähm, Fotografie betrieben. Ja. Also nach dem Krieg ging es dann schon los und der ist so auf der einen Seite ganz äh, verteidigungs-ah, da geht niemand ran, das sind meine Sachen und so. Ne? Und so manchmal holt er was raus und macht dann ganz besonders einen im Abzug, aber eigentlich darf da niemand hin. Aber habe ich dann auch klargestellt, irgendwie Großvater, alles gut, aber bitte sorg mal dafür, dass die Sachen bei mir nachher landen. Ja, ja, ja, nicht zufällig, ja. nämlich ich weiß, also ich weiß das zu schätzen, ich würde da entsprechend mit umgehen. Ja, ja. Das ist auch ein großes Thema der Zeit, ne, die Bewahrung solcher Sachen. Hatten wir ja erst die Riesenkatastrophe, wo das Archiv zusammengestürzt ist. ist mal ich, ganz ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da bin ich jetzt so blöd, deswegen konnte ich nicht weiter. Aber irgendeiner großen, ein riesen, ganz wichtiges Archiv, weil meine Mutter ist eine Archivarin. Es ja, ja. kam auch in den Medien. Ist so richtig das ganze Archiv zusammengestürzt, so richtig heftig. Das ist ja also das ist ja wirklich eine Katastrophe. Da geht ja wirklich Mengen von kollektiven Erinnerungen oder dem Fundament wahrer kollektiver Erinnerungen, ne? Ja. Das ja historische Bezüge, nicht nur Erinnerungen. Das ist ja gerade das Problem. Ja. Also meine Mutter hat zum Beispiel äh, meiner Schwester, äh, mein, für mich will sie es auch noch machen, äh, ein richtig schönes äh, Fotobuch zusammengestellt. Auch dann äh, unten drunter noch mit Kommentaren und so. Und äh, ich finde das so toll, wenn man, wenn man was in die Hand nehmen kann. Und äh, äh, ja, und es geht alles hier, wie Blatschenka sagt, das geht alles unter mit der digitalen äh, Geschichte. Das weiß ich nicht. Also das familiäre und das physische. Ich habe zum Beispiel auch noch von Mädels, die mich gemocht haben, so echt süße Sachen. Von der einen, von der Olga, Olga, weil sie das zufällig irgendwann mal sieht. Ich liebe ja, sie immer aber noch. wenn ich jetzt sie zum Beispiel so ein schönes Fotobuch, was dann grünes und Design kriegt, man immer noch die sieben Kinder CDs. jetzt verstehe ich das. Oder auch Mütter, die immer noch Fotoalben anlegen für ihre Kinder, dass sie das dann später durchblättern. können. Das wird es glaube ich immer geben. Ich glaube, jetzt habe ich das verstanden, weil hier hat Arik, schreibt immer so in den Chat. Ähm, dass er meint, Gudo, ich glaube, damit meint er deine ähm, Karikaturen, die du machst, die du, dass du da so Serien machst, und das ist ja auch so ein Postkartenformat, oder? ist das ja, ja, kleiner sogar, also, die kleiner. War uns, also er verweist auf mein letztes Kunstprojekt unter ja. meinem, Namen, meinem echten Namen, Konrad Reustle. Den Sommer vor zwei Jahren bin ich speziell in Rixdorf bzw. Neukölln ja. rumgelaufen und habe Karikaturen verkauft von den Leuten, dann tagsüber immer die Leute, die ich mich erinnert habe, vom Tag vorher lustig gemacht. Mhm. Und am Abend dann verkauft und dann direkt dann, aber davon habe ich dann auch immer, weil sie direkt verkauft wurden, für auch wenig, ne? ja. also Masse, billig, aber dann auch immer abfotografiert und dann gleichzeitig auf Facebook archiviert, also das Foto hochgeladen und natürlich das auch auf den Originalen hinten dann immer die Verweis darauf und da ist wirklich eine lustigerweise genau 100, habe ich im Moment eine Serie draus geworden, die sind auch so groß. Und die werden es dann auch dann bald dann nochmal gezeigt als Kunstdruck, weil einige Leute auch gefragt haben. Ich wollte, also ich habe das gar nicht direkt gedacht, aber dass man mal die komplett sieht. Ah, okay, Tag, cool. Tag, der Also wie so ein Poster dann, dass sie so zusammengestellt genau, sind als so ein Poster? kleiner sein. sogar, also so groß, Kunstdruck und dann noch so witzige, schöne Rämen auch. Ja, und wow. dann, wenn einer ein Original hat, kann er vorbeikommen, dann kriegt er irgendwie, können wir ihn wieder tauschen, kriege ich das Original zurück und er kriegt das oder er kriegt 50 Prozent billiger oder so. Ja. Das werde ich dann tun, diese Ausstellung wird auch eine Wanderausstellung. Das ist ja das Schöne, kann man ja die Philosophie, ist die Reproduzierbarkeit der Kunst in Moderne, ich gedacht, muss ich jetzt auch mal thematisieren oder ausnutzen. Und das Schöne ist, ich kann ja dann wirklich das auch jederzeit, also das geht dann ja nicht verloren. Das ist dann wie eine Wanderausstellung, die bleibt auch immer komplett. Und ich kann dann auch Sachen beifügen oder vielleicht auch mal andere Editions machen. Jetzt habe ich ja die Neukölln-Edition, vielleicht mache ich irgendwann mal eine Jerusalem-Edition. Weil mein Kollege hier in Jerusalem ist, werde ich wahrscheinlich auch dann irgendwann mal wieder in der heiligen Stadt sein für eine Weile. Kann ich ja das nochmal machen, dann kann ich vielleicht dann 100 Karikaturen von Jerusalemer Leben machen. Äh, Arik hat übrigens vorher, glaube ich, mal äh, eingeblendet oder angefragt, äh, ob nach dem Kunsttalk, talk ob es äh, dann weitergeht, so wie äh, das letzte Mal. Ihr hattet ja da eine super Session. <lacht> mit äh, mit An Andreas. Klar, ich meine, wir machen dann wieder das, das, das, das angebreitet und dann können wir wieder alle ganz frei und so sein, wie wir eigentlich sind. Wie wir eigentlich sind. Und dann kann ich mich auch wieder ein bisschen entspannter hinsetzen. <lacht> Oder eine Graphic Novel. Ja, Aber das ich frage ich mich finde, auch, die auch sind, mal. Die Also ich finde, das? wir sind heute sehr entspannt. Wir mhm. sind heute, ich mhm. finde das ganz, ganz äh, easy, locker entspannt. Na wie immer, oder? Ja. Nee, stimmt. Das letzte Mal haben wir uns gehasst. <lacht> <lacht> also richtig gehasst. Nein! Oh, sind... Dieses Wort wollen wir doch auch nicht mehr benutzen. Zügeline, links und rechts und rechts und links, so wie hier. Battle Rap das ist ein Kampfsport. Ich habe letztes Mal <lacht> schon gesagt, ich wiederhole es nicht nochmal. Aber ich nein, Moment. Was war das gerade, Andreas? Ja. Ich finde das aber eigentlich, das, ist, das, das sollten wir verbieten, während des Kunsttalks einen Berliner zu essen, alleine. Ey, wir sitzen hier und machen und dürfen zugucken. Ich hätte jetzt auch gern Berliner. Was ist denn für eine Marmelade da drin, Pflaume? Eierlikör. Also ein mit Eierlikör und ein mit oh. dem normalen Zeug. <lacht> Ich finde, das ist schon mal nicht erlaubt, Berliner Pfannkuchen während des Kunsttalks zu essen, wenn ich keinen nom, nom. habe. Und das finde ich so gemein. Ich habe mir nur so einen <lacht> schnödeligen Apfelsaft. Aber Na, Godot, Godot macht so einiges nebenbei. Ja, zum Wohl. Godot macht so einiges nebenbei. Ja, Gimmicks. Ich habe auch echt noch die noch abgecheckt, ne? weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt jedes Mal im Kunsttalk irgendwas gegessen. Genau, letztes Mal so ein Hühnchen. Ja. Das war das krass. Hühnchen. Ja. Davor hast du dann gesagt, beim ersten hast du gesagt, ich habe mir gerade einen Cheeseburger gebraten. Mhm. Ja, war genau. auch nicht so, ich mache echt gern Cheeseburger. Rodot hat immer Hunger. Appetit Pizza war, war Pizza auch schon dabei? Mhm. Das zweite Mal war da ein Pizza. Ah, okay, das habe ich nicht mehr. Und dann ich haben wir Speisekarte. Countdown, Leute, wir haben eigentlich heute, wir haben heute eigentlich, finde ich, sehr entspannt und ganz, äh, ganz äh, easy, also es ging gar nicht so in die Tiefe mit äh, Künstler oder äh, Schriftsteller oder äh, irgendwie, also äh, mit Themen, wo ich zum Beispiel jetzt äh, null Ahnung habe. Also Babsi ist glücklich, wa? <lacht> Was? Babsi Was hat ist glücklich? Ich habe wieder nichts mitgekriegt. Ich habe ein Ach, Hörproblem. Das soll ich, soll ich, soll ich, das mal, ich übersetze es noch mal deutlich. Ähm, Godo hat gesagt, du wärst jetzt glücklich. Heute wärst du richtig glücklich. Ja, heute bin ich richtig glücklich. Ich meine, <lacht> ja, Das ist ja... Das ist, hey, super! <lacht> nein, nein, ist alles gut. Ich bin ja... Ich bin ja, äh, ich bin ja immer lernfähig. Ich finde, man kann. Das ist ein alter Spruch: Man lernt nie aus und deswegen äh, man kann auch nicht alles wissen und deswegen ähm, ist es. Deswegen bin ich auch so gern dabei, weil da kann man sehr, sehr viel mitnehmen und lernen. Du hast außerdem du bei mir ein Standbild. Bei Stand, äh, heute bei hatten mir wir. Auch. Bei mir hast du auch ein Standbild schon seit, seit einer eine halben Stunde <lacht> ungefähr. Ich, ich Standbild. Ja. Ja. ja. Und jetzt? Ja, bist du mit einem Standbild dabei? Mhm. Mit einem Porträt, sozusagen. Ja. Mit einem Standbild. Ja, jetzt, jetzt bewegt sich was. Ja. Und, jetzt? Und jetzt? jetzt? Ja, jetzt ist bewegt. Jetzt ist bewegt. Ja. ja. Okay. Ah, das müsst ihr mir sagen. Ja, hier. Das, du schon noch nicht. Hey, das ist doch dein <lacht> eigener Computer. Ich, äh, ich mache doch alles mit meinem Handy. Wisst Ach so, ihr? Das ist ein Handy, okay. Ja, ja. ja weil ich habe keinen Laptop und ich habe auch keinen Rechner mehr. Ich mache entweder mit dem Tablet oder eben mit dem Handy. Ja. Und das ist bei mir auch Schöne. immer alles anders. Prost! Schulz. <lacht> Der Countdown läuft, gell, Leute? Wir haben nur noch einen. Und Platschenka, wo bist du? Jetzt bist du da ganz klein im Kreis. Ja, das ist okay. Aha, oh, wir haben echt nur noch eine Minute. Oh, Mann. Ja. Das, das war ja, also ich finde auch seit den letzten zwei Wochen, also ich meine jetzt, das war schon wieder zwei Wochen, ich habe das Gefühl, wir hätten erst gerade letzte Woche einen Kunsttalk gehabt. Also das ist so, es bekommt irgendwie so, so viel Kuscheln, dann läuft die Zeit schneller. Ach so. Ja. Ja. Äh, Dirk, ich habe Sonntag, bin ich drei Stunden lang, fast drei Stunden lang am Schauen an deine Video, wo du, wo du ihn äh, da vorgestellt hast, nicht? Ja. Ich von dir, das sind so Videos so über Künstler, oder? Ja. Und dann habe ich mir das, habe ich mir wirklich Zeit genommen, das anzuschauen und drei Stunden lang. Da habe ich mir gedacht, das ist was macht du? Das hockst du ständig nur äh, bei Kunsttag, machst nur das oder so? Nicht, sie ja. konzentriert sich, sie macht halt die Sachen richtig. Ja. Das muss man auch. Mal, wenn soll. schon, denn schon. Das ist gut ja, so. ich bin da so ein bisschen, ich bin akribisch manchmal, ja. Na, weißt du, man, man kommt wirklich, man wird gestresst, oder? Wenn man wirklich alles lesen will und alles anschauen will, was, was da alle posten. Wie du das, das mit Wissen verbindest, ja, du solltest ja, es eigentlich auch mit Muse tun. Ja, ja, also wirklich, am Sonntag bin ich nachher so entschuldigt. <lacht> So, jetzt nehme ich mir mal die Zeit, drei Stunden verrücktes Kunstzeug. Und dann würdigst du das auch richtig. Ne? Wenn du das gerne willst, du musst es. Also wenn du es gar nicht willst, musst du es auch nicht. Nein, nein, mach ich, zwischendurch mache ich es schon, aber so irgendwie habe ich mir dann gedacht, das ist wahnsinnig viel Zeit, dass du da investierst. Das ist äh, Auch deine private und dann Bildbetrachtungen und so und auch deine Kommentare, mein Gott, nicht, da denke ich. <lacht> Shit. Das macht es auch wertvoll, ne? Man haben ja nicht umsonst, <lacht> wenn man investiert, wird es wertvoll. Yeah. Ja, ich wir ja... sollten schon dieses ein stunden format beibehalten, denke ich mal. Wir reden ja danach ja. weiter. Sag mal, wir ja, Kopf, Zahl? Wie bitte? Kopf oder Kopf? Zahl? Kopf? Das war Arig, ja. oder? Das war Arig, gell? Die ja. Ist, die ist Birgit ja. hat gewonnen. Birgit hat gewonnen, Leute. <lacht> Leid, Leid, Leid, Kopf besser. oder Zahl? Uh, Zahl. Zahl, riskant. Auch gewonnen. hat auch gewonnen. Und Babsi Kopf oder Zahl? Kopf. Auch riskant. Babsi hat verloren, aber die hat ja auch, die ist auch glücklich heute in dem Sinne. <lacht> hat, genau. Deswegen okay. habe ich auch nicht verloren, weil ich glücklich war. Genau. Wir machen jetzt noch einen Gong, Abschlussgang. Genau, Super. Abschluss. Ja. ja. kurz Stop. Cut! <laughs>